Lustig ist hier wird es mir gar nicht angezeigt. Aber wir gehen mal. Hin. Yeah, crash when you are still there. Can you say if the Qualität uh, quality is uh, good or is it not that good? I stream at 1080p, 60fps. Uh, 6000 kilobit per second, so should be no problem. I have plenty of room to the top, but Twitch. Yeah, it's a problem I have. Uh, oh no, sorry, cutscene. But I have an NVIDIA decoder, uh, encoder, and this is shit. What you also say is, wir is Im Gegenteil. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, haben wir vielleicht eine Chance. Fakt ist, zerstören wir die Waffe, lösen wir eine Kettenreaktion aus und statt unserer Sonne gäbe es eine Supernova. Naja, zumindest sind wir zusammen. Genau. Wir wissen, was zählt. Die Freiheit des Reisenden. Ich glaube, wir drei und ein großer Haufen Sprengstoff wäre eine Option. Wisst ihr... Ich habe immer noch den Wächsteleporter. Die Reichweite ist gering. Wir müssen also ziemlich nah ran. Dann müssen wir es eben innerhalb der Stadtmauern versuchen. Aber ohne das Licht wird ein Angriff auf die Mauer sicher scheitern. Wir könnten. Es gäbe kein Zurück mehr. Das ist es wert. Wie kommen wir rein? Wisst ihr, die Stadtmauern sind fast wie dieser Stall. Man kann ungesehen hindurchschlüpfen. Wenn man weiß, wo. Hm, du bist sicher keine Jägerin von mir? <lacht> Capes finde ich albern. Ach so. Schicker Poncho. Ihr müsst euer Team ohne Aufsehen in die Stadt bringen. Meine Leute und ich können euch helfen. Am liebsten schießen wir sowieso auf böse Jungs. Hawthorne, es reicht schon, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Aber du musst das nicht tun bist kein Hüter? Glaubt ihr, dass nur ihr Opfer bringen dürft? Ihr vergesst, dass wir die ganze Zeit auch ohne Licht überlebt haben. Es gab eine Zeit, da war dieser große weiße Ball am Himmel für uns alle da. Wird Zeit, dass wir den Gefallen erwidern. Ob Hüter oder nicht. Tolle Rede und so, aber was ist denn mit der Supernova und der Auslöschung der Menschheit und so? Wenn wir die Allmacht nicht zerstören können, schalten wir ihre Waffe aus. Dafür brauchen wir einen bestimmten Hüter. Wir brauchen eine gute Tarnung, wenn wir durch eine Kabalarmada fliegen wollen. Wenn er ein Kabalschiff braucht, gibt es in der Nähe eine Basis. Aber sich reinzuschleichen wird nicht einfach. Oh, wir schleichen nicht mehr. Wenn ich eines von Kate gelernt habe, dann die Wirkung eines großen Auftritts. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Ein Drücker? Nein? Hm, nicht Kuschel. Oh, cutscene over. Air yeah, crash. Uh, I use the Nvidia decoder, deco and this is uh, bad quality. But um, for CPU encoding, my i7 2700K is uh, about five years too old. I should buy a new PC Oh, Crimson Decoration Post Post für mich Bestätigt Alles erledigt zu schwer, zu schwer. Der Tote Orbit wird das nicht durchziehen. Wenn es hart auf hart kommt, sind sie weg. Bereit? Das so, let's upgrade the star. da das andere zeug braucht man nicht so. hallo noch da ist heißt, wird zerlegen alles schön für meistermaterial das klingt gar nicht gut. so die schuh handfeuerwaffe hasse ich es get free loot alles steht, steht schau es dir an oh man, schlüssel zack, zack. Nix. danke dass du beim everversum eingekauft hast hüter lass dir ruhig zeit ich kann warten Das Everversum ist für alle Hüter da. Ich bin hier, um zu helfen. und zack. Willkommen. Schau dir alles an. Penchurch sucht schon nach neuem Inventar. Die Kabale können uns unseren Modegeschmack nicht nehmen. Es braucht mehr als eine kabale und zum Tresor schauen wir mal, was haben wir da? Bollanjo. Guck mal, was wir hier ablegen. Den können wir mal ablegen. Ja, Zerlege ich. altes oh, Haus. Darüber haben wir doch geredet. Nein, dein Familienname steht nicht auf dem Spiel. So, Drain kann ich auch nicht. Wir ein Klantreffen veranstalten. Mit Keksen und... Nein, nein, nein, nix da. Es herrscht gerade Krieg. Das würde doch keine Wir haben getan, was wir tun. Ah! Hier ja, haben um, Die gucke ich mir immer erst dann an, wenn ich sie wirklich brauche. Also jetzt noch nicht. Oh, so, habe ich jetzt hier Tempo 150. Ah, ein Schlag. Was geht? Ich bin Ah, alles Solar. Hey. Welche Waffenmods, die ich einbauen könnte: Bauwaffe, Energiewaffe. Damit beschäftige ich mich dann, wenn es soweit ist. Nahtwerfer klingt doch klasse, habe ich noch nie benutzt. Gut zerlegen wir. Schlecht. So, Automatik Scout, behalten wir beide mal. Behalte ich auch erstmal. Mit ganz anders als alle kabale die ich bisher gesehen habe es ist nicht der schmelztiegel aber das, das sieht da auch schon perfekt sein wenn ich mich einfach aus dem camp schleichen würde das würde doch keiner merken. gerade als ich dachte wir hätten das universum wir Hammer, da brauche ich es nicht einlagern, das reicht aber leider nicht. Immer schießen, Jäger. Man sagt, dass die dich das lagern wir ein. Manche Leute behaupten, ich hätte einen Vogel. gerne die Waffe ausprobieren, aber... Ignorier den Vogel. Anspringen. Erinnerst du dich noch an die Kabalbasis in der Nähe? Ein Kumpel von Gaul ist da der Boss. Tumus. Wir wissen, dass er Zugang zur Allmacht hat. Du stürmst die Basis, Klaus Tumus' Schiff, schleichst sich damit an Bord der Allmacht und legst sie lahm, bevor unsere Sonne zerstört wird. Ach so. Tumus kannst du dann auch gleich erledigen. Gib das Signal und wir stürmen die Stadt und erobern sie zurück. Muss schon sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass du von einem interplanetarischen Ausflug zurückkommst. Erst recht nicht mit der Vorhut. Ich sag dir, die Rotlegion hat keine Chance. Wir haben einen neuen Plan. Die Vorhut führt ein Heer aus lichtlosen Hütern in die Gegenoffensive, in die besetzte sagt, statt in der Hoffnung, den Reisenden zu befreien. Währenddessen musst du die Superwaffe der Superwaffe der Allmacht außer Gefecht setzen sie das ganze gesamte Sonnensystem vernichtet. Um dich ungehinter der Allmacht nähern zu können, stiehlt das Schiff von einem Golds Blutwache Tumors dem Ungebrochenen. Brechen wohl? gegen den Kampf zur Rotlegion, in dem die, die Mission Rache in der T ETZ abschließt. Nehmen wir doch mal an. Und hier habe ich auch noch ein paar Engramme. Na super! Ich bin ja mehr am Einlagern als was. Patronien, sprich mit Gleit 6. Nein, machen wir jetzt nicht. Neun Meilensteine hinzugefügt. Sprich mit Nikora. Hier alle. Egal ob Hüter, hm. Geist, Mensch, Exo oder Erwachter, Nein, das gefällt mir. Die Platte Bummer. Da habe ich so einiges gekriegt. Pistole, nie. Scoutgewehr. Oh, ein noch stärkeres Scoutgewehr. Lustiger Kerl, was? Hat mich an das eine Mal mit dir und dem Raben erinnert. Wache bereit, mache mich auch Station 3. Nein, dasselbe ungefähr zu sein wie die andere. Ganz sicher. Lass mich ich liebe doch. Sprich mit mir. Hm. Sie hat hier echt gute Arbeit geleistet. Noch ja, machen. Hast du hast was auf dem Herzen? Sprich mit mir. Das kann nicht wahr sein. Die eine meiner besten Ideen seit Jahren ist die hier. Und dann behalten wir die und gehen hier hin und schreddern die mal da rein. Oh. Ein Clan ist eine Familie, die man sich auswählt. Dank für die neuen Schuhe. Zack. Oh, ja, sehe ich jetzt schnittig aus. Ich sehe schnittig aus. Ja. Und ab. Ab heute autorisiere ich Strike-Einsätze neu. Strikes dienen als Rückgrat unserer Verteidigung gegen unsere Feinde. Jetzt und in Zukunft. Wir suchen Prioritätsziele, sammeln Informationen zum Feind und vereiteln Machenschaften gegen die Menschheit. Ich weiß, du wirst sowohl den Hütern als auch den Zivilisten zeigen, was Mut wirklich bedeutet. Doch das ist keine Solo-Mission. Du brauchst einen verlässlichen Einsatztrupp. Wie sagt Kate immer. nur im Team da wird der Traum wahr. Geh kämpf <lacht> weiter. Sag mir, dass es neu Ich jetzt erstmal alle an, damit die Mission wechselt. Das weg Licht zu verlieren war niederschmetternd. Wir waren so leichtsinnig, sahen unsere Macht als selbstverständlich an. Nie ja, was muss ich hier machen? Wo du auch hingehst, so Herausforderungen. Herausforderungen. Wachse über dich selbst hinaus. Sei niemals zufrieden. Sollte viel Glück. Bist du noch da? Yo. Hey, Kate. Du manchmal, dass dein Gehirn durch Zögern versucht, dich von einem schrecklichen Fehler abzuhalten? Ja, ich auch. Ich habe mich gemeldet, das Patrouillennetzwerk anzuschließen. Bin noch nicht dazu gekommen. Weil, was, wenn ich es vermassle? Ist so wichtig. Mit dem Netzwerk führen wir überall Operationen durch. Für Nachschub, Aufklärung, etc. Ich denke mir also, was soll ich tun? Und tada, da bist du. So kompetent, so fleißig. So gewillt nach den Regeln zu spielen. Was ich damit sagen will, rette mich vor mir selbst. Es wird sich für dich lohnen. Mach keine Faxen. So. Machen wir weiter mit der Mission. Es gibt ein neues Bist der du bereit? Warte. Hier habe ich nichts. Ich habe etwas zu handelt. berichten, Hüter. So. Oh, hier wird zu viel geredet im Hintergrund dieser Außenposten ist ein Zeugnis der Menschlichkeit ich, ich bin in Gedanken gerade überall aber mit dir sprechen kann ich allemal hier habe ich patrouillensignale. Und da. Schau dir doch mal diese Bäume an Bist du bereit? <lacht> so gespawnt irgendwo im Nirgendwo Bronzilla herzlich willkommen auch wenn ich weiß dass du nur idlst weil du regelmäßig da bist Danke ich dir trotzdem für dein Idol. Idol und wir fliegen zur Erde. Mal wieder, da waren wir auch schon länger nicht mehr, ist also ganz cool. Kiste, kann ich nichts mit tun. Das ist direkt eine Mission. mal dazu. Anfang dachte ich, Level 25 sind ganz spezielle Leute. Aber ich habe gelernt, ne, sind sie nicht. 7 plus 7. Gott. Klingt doch schon geil. Dicke Wummer, Alter. 15 Sekunden. und gleiter sind hier unterwegs. Uh, Hilfe. -ha. Halt mit dem. Kabale bringen ein verstärktes Grabungslandeschiff rein. Das bedeutet dann wohl, wir müssen uns Ressourcen schnappen. an die zähne bewaffnet ist sei vorsichtig hey, hey, Füße, Füße. abgepasst so oh, wir überwachen das uh, gehen es hier auf dieses landungsfahrzeug da kommen auch endlich wieder neue gegner ich dachte es wird langweilig und, und, und, und, und. Gegner braucht das Land. Oh, oh, oh. Ich bin auch noch mal hingesprungen. Uh. Das Schiff ist unser. Na, da haben wir Ein blaues Auge verpasst. Ist einfach gestorben. Oh und jetzt ich hier. und wieder Loot für mich! Die Explosion habe ich bis hierhin gehört. Was war das? Oh, nur wir, wie wir ein Grabungslandeschiff, ein Schiff und einen Commander auseinandergenommen haben. Wie immer also, ich ziehe meinen Hut. Damals. Tag jetzt. Jetzt wir zu meiner wirklichen Mission. Hey, guck mal, da ist ne Kiste das war's. Fahne Story Mission fertig Fahr hier rum, fahr da links vorbei und guck mal wo es hingeht Auf den Gegner auf mich schießen, hinter. Mein armer Sparrow. So. Ich, will würde Teammission die Mission noch und dann mache ich mich schon Acker. Und dann werde ich eine kurze Pause machen und dann Legends. Weil da wollen wir auch noch Silber werden. Nein, nein hilfe da oben bei der offenlichen Mission. Die Gefallenen tun so als gehört der ganze Laden Ihnen. Vernichte den Servitor, dann verhungert sie. Lustige wache